Ventilebene ist beteiligt an der effektiven Füllung der Kammer. Wie kann man sich das vorstellen? Gedanklich gehen wir jetzt mal sagen wir, ins rechte Herz und spielen mal durch, was im rechten Herzen passiert, wenn das Blut zirkuliert und hier Füllung und Ent Entleerung ablaufen. Also das hier, ich spiele es Ihnen mal einfach vor. Das hier ist die Kammer, die rechte Kammer. Das hier ist die Trikuspidalklappe, die ja ein Teil der Ventilebene darstellt. So, was passiert? Also was, wir jetzt, was ich jetzt beschreibe, nennt man den Ventilebenenmechanismus. Stellen wir uns vor, die Kammer ist und wurde erfolgreich gefüllt. Also ich bin jetzt hier als Kammer gut gefüllt. Nachdem die Kammer gefüllt wurde, beginnt die Anspannung der Kammer. Sie möchte das Blut jetzt ja auswerfen. Das als rechte Kammer wäre das jetzt praktisch der Trunkus pulmonaris, wo es ja hin soll. Also nach der Füllung beginnt die Anspannung. Jetzt mache ich es mal in super Zeitlupe. Kaum dass die Anspannung beginnt, steigt der Druck in der Kammer. Der Druck in der Kammer übersteigt den Druck im Vorhof und die Segelklappe, in diesem Falle sind wir im rechten Herzen, das wäre dann die Tricuspidalklappe, schließt. Die Anspannung läuft weiter. Die Klappe ist Teil der Ventilebene, also Bindegewebe. Die Kammer spannt an. Was macht Muskulatur, wenn sie sich anspannt? Sie verkürzt sich. Das bedeutet, die sich anspannende Kammermuskulatur verkürzt sich und zieht dabei die Ventilebene nach unten. Sie zieht die Ventilebene Richtung Herzspitze. Das während sich die Kammer also kontrahiert und das Blut auswirft, zieht sie die Ventilebene nach unten, was dazu führt, dass der Vorhof oben sich ja erweitert und damit eine Art Saugeffekt im Vorhof entsteht und der Vorhof nun aus den großen Venen das Blut regelrecht ansaugt. Ja, also genial, ne? während sich die Kammer entleert, anspannt und entleert, wird der Vorhof erweitert und der saugt sich schön mit Blut voll. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier unten. Die Kammer hat jetzt ihr Blut ausgeworfen. Jetzt beginnt die Kammer mit der Entspannung. Kaum dass sie die begonnen hat, sich zu entspannen, fällt der Druck in der Kammer natürlich stark ab. Der Druck im Vorhof ist jetzt höher, die Klappe, die Siegelklappe, im rechten Herzen die geht auf. Die Kammermuskulatur entspannt weiter. Ein Muskel, der entspannt, weitet sich, dehnt sich. Heißt also, die Ventilebene geht nach oben. Aber oben ist ja nun die prall gefüllte Blutsäule des Vorhofes, der sich ja zuvor angesaugt, wie Blut vollgesaugt hat. Heißt also, beim Entspannen der Kammermuskulatur geht, wandert die Ventilebene nach oben und stülpt sich regelrecht über die Blutsäule des Vorhofes. Das heißt, so diese Bewegung führt dazu, dass durch die hochwandernde Ventilebene das Blut aus dem Vorhof regelrecht sturzartig in die Kammer gelangt. Und erst am Ende, nachdem das Blut schon kommt, fast 80% Prozent in die Kammer geflossen ist, erst am Ende kontrahiert der Vorhof und holt noch die restlichen 20%, Prozent, vielleicht 25% Prozent, in die Kammer hinein. Das heißt, der Hauptteil des Blutes aus dem Vorhof strömt regelrecht in die Kammer sturzartig hinein durch die Ventilebene, die sich über die Blutsäule des Vorhofes stülpt. Jetzt, oben angekommen, beginnt die Kammer wieder zu kontrahieren. Kontraktion beginnt, Klappe geht zu, Ventilebene wandert nach unten, Entspannung, Klappe auf. Aufstülpen, hochstülpen, Klappe zu. Tock. Tock. Das ist der Prozess. Genial, oder? Durch diesen Ventilebenen-Mechanismus gelangen bis zu 80% des Volumens in die Kammer hinein und nur die restlichen 20, 25% Prozent müssen durch die Kontraktion des Vorhofes reingepumpt werden. Also wieder ein schönes Beispiel, wie genial unser Körper aufgebaut ist und wie er mit teilweise recht einfachen Mitteln große Effekte erzielt. Unter der Rubrik Universitätsmedizin UniMed produzieren wir von Encephalon Videovorlesungen zur systematischen Erarbeitung der Grundlagen der Medizin. Dafür haben wir das universitäre Medizinkurriculum didaktisch aufbereitet und zu einer praxisorientierten Essenz verdichtet. So entsteht ein kompaktes Lehrsystem der Medizin, das möglichst viel Verstehen ermöglichen möchte. Wer reinschauen mag, findet unten im Text die Links zu unseren Online-Kursen.